Willkommen Leute, mein Name ist Sertion, heute mal wieder mit einem Ansagevideo, heute mal nicht gegen ein Minecraft Projekt, sondern gegen den YouTuber Fox aka Viking Gaming. Ich habe dazu mal eine kleine Gliederung gemacht und werde diese ganzen Themen nach und nach abarbeiten. Diese Gliederung beinhaltet die Person an sich, die Zeit vor dem Kanal Restart, den Kanal Restart an sich, die Zeit nach dem Restart, die Geldgeilheit, und die Streams und zum Schluss dann natürlich auch ein Fazit. Dann fangen wir direkt mal mit der Person an sich an und schauen einfach mal in seine Beschreibung. So, hey, ich bin Julian, 18 Jahre alt. Hier Standard Minecraft Beschreibung einfügen. Eins nicer Channel und darunter dann das Impressum. Alleine an dem Wort hier Standard Minecraft Beschreibung einfügen, merkt man eigentlich, dass er sich a gar keine Mühe in seine Videos gibt und b auch einfach nicht mal die deutsche Sprache beherrscht, weil ein Satzanschlag schreibt man groß und hier zu sehen schreibt er hier klein. Das heißt, er kann auch nicht mal richtig Deutsch, obwohl er laut seiner Beschreibung und den Details auch aus Deutschland kommt. Daran merkt man, weil er die Beschreibung einfach so kurz hält, dass er auch ein geldgeiler Mensch ist. Das sieht man nämlich auch daran, dass er sich keine Mühe in seinen Kanal gibt und einfach nur ganz viele Klicks daraus bekommen möchte. Nebenbei ähm, ist er auch sehr, sehr heuchlerisch und unfreundlich mit den Leuten im ts beleidigt dauerhaft, täuscht irgendwelche Emotionen vor, um irgendwie sich gut mit den Leuten zu verstehen. So, das ist die Gliederung der Person an sich und jetzt fangen wir mit, dem, mit der Zeit vor dem Kanal-Restart an. Und zwar hieß er davor Viking Gaming und hat eher qualitativ minderwertige Videos gemacht hat dann anschließend gemerkt, dass er seit 2013 Videos macht und immer noch nicht mal über die 300 Abonnenten gekommen ist und hat deswegen sich an größeren oder generell einfach großen YouTubern hochgesagt. Angefangen hat das Ganze mit dem YouTuber FerroTV, ähm, der natürlich in Anführungsstrichen sehr gut mit dem YouTuber Fox befreundet ist was ich meiner Meinung einfach nur bezweifle und Julian diese Freundschaft einfach nur vortäuscht, um möglichst viel Klicks aus dieser Person rauszukriegen. Als er dann gemerkt hat, dass es an ihm nicht geklappt hat, hat er es dann sogar noch mit mir versucht und wollte mit mir ein Video für meinen Kanal machen. Ich war dann noch so verblendet und habe es auch noch gemacht und habe ihm wirklich meine Zuschauer auf seinen Dreckskanal gepackt. Er hat dann auch gemerkt, dass es an mir auch gar keine Klicks gab und auch keine Abonnenten und keine neuen Klicks und hat deswegen einen Kanal Restart gemacht. Daran merkt man einfach auch, dass er diesen Kanal Restart nur für Fame und Klicks tut, denn sonst macht man nicht wirklich einen Kanal Restart. Angefangen hat er dann auch damit seine Videos zu löschen und sogar seinen Namen von Viking Gaming zu Fox zu ändern. Einfach auch, weil er mit dem alten Namen nicht sehr oft gefunden wird und es einfach massig andere Leute mit einem ähnlichen Namen gibt, wie zum Beispiel Viking oder einfach Viking Games und so weiter. Daran merkt man natürlich auch, dass er das einfach nur macht, um halt mehr Klicks und Fame rauszubekommen, damit er mehr gefunden wird. So, Das war der Kanal Restart an sich und jetzt fangen wir mit der Zeit nach dem Kanal Restart an. Und zwar tut er sehr, sehr reißerische Titel nutzen, und zum Beispiel sowas wie Ich stelle mich meiner Angst vor drei Tagen und in dem Video spielt er einfach nur eine Runde, ein paar Ründchen Bad Wars und das soll seine Angst sein, ein Minecraft Spielmodus. Oder andere Videos wie Streams, ja oder nein. Dass den YouTuber dass den Zuschauern dann eine, eine Entscheidung gestellt wird, die sie auch unbedingt beantworten möchten, um den YouTuber nicht zur Verzweiflung zu bringen. Und meiner Meinung nach ist sowas einfach nur mega heuchterisch und asozial. Und man merkt einfach auch mit seinen langweiligen und mühelosen Thumbnails, dass er sich gar keine Mühe in seine Videos gibt, wenn er zum Beispiel einfach nur einen ekligen Rand nimmt oben links seinen eigenen Pack, was auch einfach meiner Meinung nach mega schlecht bearbeitet ist und dann irgendwie ein Typ mit seinem Minecraft-Skin drauf. Finde ich meiner Meinung nach einfach mega langweilig und ohne Mühe. Auch einfach nur dafür da, um mehr Klicks zu bekommen und wenig Mühe in seinen Kanal zu stecken. Dann, wenn man einfach mal auf seine Übersicht geht, sieht man einfach nur seine vier einzelnen Videos, die es nach dem Kanal gibt und einfach fucking sechs andere videos die einfach nur irgendwelche langweiligen streams sind die keiner sehen möchte das macht er auch natürlich nur damit der kanal voll gespammt wird dass es viele videos gibt die, die leute anklicken können um natürlich halt mehr klicks zu bekommen an sehr vielen videos merkt man natürlich auch einfach dass er nicht mal richtig schneiden kann und es nicht mal schafft ein normales bild in minecraft richtig einzuteilen, damit man das ganze Bild sieht. Hier mal ein kleines Beispiel. So, das war's dann auch mit der Zeit nach dem Restart, und jetzt gehen wir noch mal mit seiner Geldgeilheit um. Da ist es dann zum Beispiel immer noch diese ganzen reißerischen Titel, um Leute draufklicken zu lassen, was dann natürlich mehr Profit für den Kanal in Hammer bietet. Generell ist einfach dieser YouTuber meiner Meinung, in, was Geldgeilheit angeht, ein meiner Meinung großes Marketing-Genie. Aber das ist meiner Meinung nach auch nicht wirklich positiv. Und zum Schluss gehen wir dann nochmal mit seinen Streams ähm, um, die ich ja schon erwähnt habe. Und da zeige ich auch einfach euch mal einen kleinen Stream-Ausschnitt. Und ja... Wie ihr seht, sind die Streams einfach nur minderwertig gehalten, haben gerade mal so 720p und sind einfach so verpixelt, dass man erstmal drei 3 Stunden braucht, um überhaupt zu sehen, was da passiert. In der Zeit ist der Stream dann natürlich auch wieder zu Ende, weil er so wenig wie möglich streamen will, damit er mehr Zeit für andere Dinge neben YouTube hat, weil er nicht die ganze Zeit in YouTube reinstecken will, sondern einfach nur seine Klicks haben möchte. Zum Fazit möchte ich dann einfach sagen, dass er eine besonders geldgeile, ein besonders geldgeiler Heuchler ist, der mega unfreundlich und asozial zu anderen Leuten ist und einfach in Videos und manchmal im TeamSpeak seine Freude vortäuscht, um sich angebliche Freunde zu angeln, wie zum Beispiel mich oder Adrian, um aus ihnen dann später mehr Profit und Geld rauszuholen. Das war mein Meinungsvideo und meine Ansage an Viking Gaming und ich wette, dass du hundertprozentig dieses Video sehen wirst. Ich bitte einfach nur, dass du deinen Dreckskanal schließt und nie wieder mit YouTube anfängst. Oder dass du mal qualitativ hochwertige Videos und Thumbnails machst und nicht so mit dem Clickbait des Jahres rumspielst. Du hast zwei Möglichkeiten, wenn nicht, dann werde ich das persönlich machen, denn auf so eine Heuchler wie dich, die YouTube Deutschland zerstören, habe ich gar keine Lust. Ja, Leute, das war dann mein Ansagevideo an den lieben Julian Viking Gaming. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like, da kommentieren und abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Nehmt dieses Video auch bitte nicht zu ernst. Das ist einfach nur ein kleiner Spaß, den ich mir mit Julian da gemacht habe. Ich denke auch, dass er irgendwas auch so was Ähnliches zurückmachen wird und mich auch zerstört in Anführungsstrichen, zerstören wird. Mir hat das wirklich sehr viel Spaß gemacht, diese Themen rauszusuchen und sowas, sozusagen so eine, eine andere Art von Video zu machen. Wie gesagt, nimmt das bitte nicht zu ernst, es ist einfach nur Sarkasmus und Ironie. Ähm, und ja, schaut doch auf jeden Fall bei Julia vorbei, ich verlinke euch den mal unten in der Videobeschreibung. Lasst doch mal ein Abo da, der heute, der hat heute, als wir aufgenommen haben, seine 300 Abonnenten geknackt. Von mir dann auch mal ein herzliches Glückwunsch daran. Ich freue mich, dass dein Kanal wächst und ja, das war's von mir und ich sage, ciao.